Yo oh, hi, und oh, willkommen, mein Name ist der new uh, Und mein Name ist Mario Master. Oh, wir begrüßen euch zurück zu Let's Play, Yoshi's Crafted World. Ja, im letzten Part haben wir das dritte Juwel bekommen von Audrey. Genau, von jemand anderem. Ja, und dann ist wieder welches aufgetaucht. Hat hier wieder ja, nur um sein Fäng zu bekommen. Alles klar. Jetzt sind wir bei Hoppel, die Hüpf, Hoppel, die Hüpf. Ich oh, da dass ich Grashüpfer, Grashüpfer, aber oh, schön. Ich hasse Insekten, hm. ich auch. Sie sind sind böse. Ich habe gestern durchgehört, als während der Aufnahme hier irgendwie so ein Ding krabbelt ist war die Spinne? Ne, da war Sehr unbedeutendes, nur ganz kleines. Trotzdem hat mich genervt. Sind immer da, um uns zu nerven. du er? Sieht aus wie. Was soll das? Ne ja, diese Eindinger hier aus 3D World. Ähnlich, ne? Diese Aale. Diese Aale? tut gar nicht weh. Noch nicht einmal weh. Jetzt kommen wir immer zurück. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, das ist eine Frische. Schnecke. Schnecke. Dann Schnecken. Was? Oh. Nebengeworfen. Wow. <lacht> Na, no mal los. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir sollen noch Früchte essen und nicht Joch. <lacht> Na, was? Do you do story do you do you Uns angewöhnt, irgendwie so abreißen zu lassen. <lacht> ja, ich glaube, ah, ja. sie gehen eier. Aber wir können doch weh tun. Musik so crash-bendig irgendwie. Ja, ah, ah! Komm der Herr, ab ist er sich. Du, du, du, du, du, du. Der fängt uns weiter. Oh ich wurde halt zerquetscht. Oh Gott! Oh. habe wir gar nicht gesehen, ne? Oh. oh mein Gott! Oh, oh Gott! Nein! Ich hab einen wir haben schon einfach verpasst. Was? Ja, die erste Pumpe verpasst? Wie ist das denn möglich? Oh! Aua. Man... Uh, ah. Nein, du musst dein Herz zurücklassen. Oh, ja. Nein. Ich will, crash wenn nicht gut weg, Bleib weg! sogar so schnell werfen kann ne? <lacht> das mega. hier wie ein maschinengewehr hier irgendwie voll aggressiv ey. ich habe irgendwie das gefühl dass da unten was ist wo der wurm rauskommt das okay. Nein. Nein. Also einfach nur davon wo wir gekommen sind tatsächlich Guck dir diese Schnecke an. Und das. Das hat mir nicht gefallen, so, so wie geguckt hat. Ja, wo müssen wir hin? Da oben. Ja, das ist ein Geschenk. Das sind Eier. Das ist ich Eier. Ich hab keine Eier. Ich hab keine Eier. Ne, oh, ist das Ding da vor. Da getroffen, was? Ach oh, gut. Äh. <lacht> <lacht> ah, ah, nein, ich schon nicht auf mich <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ja, spiele. War zwar ha. Voll komisch. Ich habe gesagt, mal weiter. <lacht> <lacht> äh? Nein. Nein. Oh, jetzt ein... muss noch irgendwas sein. Aua. Drink. <lacht> <lacht> <lacht> oh, weiter nach oben. Das ist so cool. Ich, äh, ich habe gerade den Spaß meines Lebens, ey. Auch wenn ich nur ein Herz habe. Ich habe den Spaß meines Lebens. Wow. Nein! Sag doch mal fast oben, ey. ist ja schon... Du blödes Vieh, ich komme Nein! Nein. Nein, das gibt's da einfach nicht. da oben. Oh. Okay. Äh. Okay. Nein. Oh mein Gott. Ja. jetzt endlich los. Der Bauern wurde da ja, um um... Oh, oh, oh machen. Wir gehen gegen die Fresse. Oh, you're already dead. Das ist ein skilliger Wurf, ne? Hast den gesehen? Hab jetzt mache ich mal meine Sachen auch dabei einsammeln. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ja. ja. Guck, yeah. äh. Was ist der? Nein. Nein, ah nee. Komm, wir haben mal in Ja. Nein. Oh, aber da, äh, da, unten hin. Er soll mit hier loswerden. Er soll mit hier loswerden. What? Oh. oh. <lacht> Der Vorschlag hat mich getötet. Mm, nani? Ne? Hm. Ja. Ich ist ja so. Nani? Ja, bin ich. Ja, komm, weg. Warte, Moment. Oh. Nein. Nein, habe ich doch noch ein Zebra gesehen. Wo ist doch gerade noch töten? Ja? Die, die Tiere sterben aus, weil wir sie umbringen. Genau. Denken, was erwartet ihr? Dass die Regierung das macht? Nee! Das waren okay. ganz allein wir. 20 herzlich. Uh. Uh. Oh. Alter. Okay, nächstes Level. Züge. Dschungeltour-Match. Oh. Oh. Match-Level. Okay. Okay. Wir auf den Zug. Ich mag Züge. Ich mag Züge. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, warte. Mm wir voll schnell wahrscheinlich wir sehen was müssen wir überhaupt machen wirf eier auf die tier hier es gibt eine ganze menge davon okay okay schuss galerie so, wer geht hoch ich hier rechts du möchtest aber ja mal Na, wir haben sogar so Ziele und so zieht oh, nicht. Das ist Das ist nur ich habe auch nur doch ne? Das ist ein sind 300 ich glaube keine Eier. Also ja. und oh. sie oh. Und Herzen. Oh, ist mich her. Ähm. Ah. Nee, nee. Okay. Das? Schenk, ja Ach, voll bock ey also so habe ich mir habe ich mir das Safari Tour auch vorgestellt oh, man ja. steigt einfach irgendwo ein und schießt alles ab man schießt ja. die wilde ab genau ja, man guckt genau an Na, guck die nicht an dann sitzt sie ja ja Das ist ein kühles Level. Das ist, glaube ich, einfach ein Level. Ein, so. Das wird Level. Stimmt's in der Ja. Da von gar nichts irgendwie abgeschossen oder das ist gut. Ah, Ding ist mein Weg. Hey, wir haben alle Münzen. Ja, ich habe keine einzige davon gesehen. Ja. Die sind ja in diesen Boxen drin gewesen. Nein, wir haben... Nein. Blume? Hey. Ja, nee, wir haben, wir haben, wir haben, haben 8000 Punkte und wir haben, glaube 24. Oh, wir, so wir haben alles. Wir haben alles. Ja, alles ist alles. Gerade die Level, wo ich oft da halt nicht spielen kann. Ja, die sind immer so schnell vorbei. Die kriegen wir immer perfekt hin. Ich kriege. Nein, ja. genau Nein, ich glaube, das Level ist zu Ende. Ja. Ja, das Level ist zu Ende. Schön. Schönes Level. Das habt ihr gut gemacht, Nintendo. Wow. 8500 Joink. Joink. Mann, wir gut. Also so müsste man wirklich eine Safari-Tour machen. Also eine Dschungeltour. Genau. Oh, man schnappt sich Eier und dann wird man, man noch die ganzen Tiere. Also. <lacht>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 ein oh, Koralbonnen. Giraffe. Das ist eine Giraffe. Wasch mit Rosa Blumen. Schlangton. Okay. Dschungellaster. Ein Frosch mit blauen Blumen. Punktkarte hoi hoi was da denn hoi einfach wir so konfetti gegen jemanden <lacht> das sieht mir aus wie stroh oh warum liegt da stroh rum den rest könnt ihr googeln ja so, da ich weiter ne ja da was soll sie La la la. was ist kk nas rost und nas rost was was laden für nahe Oder sehr, sehr dick aus also schon viele Blumen. 20 und vielleicht mit den Blumen, ey. Ja, ja, mir ist denn? Ja, uh, yeah, ich mache Platz. Blablabla. Uh, bla, bla, bla. Uh, bla bla. Hui. Ja, wie habt ihr hierher gefunden? Ja, da waren so Level und so, ne? Ah. Aha, das ist immer ein Traum-Event, verstehe? <lacht> da war ein Kerl in blauer Kutte an den Bahnleisten im Dschungel. Das könnte doch jeder sein. <lacht> er hat sich wohl mit irgendjemandem über irgendwas gezankt. Da muss man einen kühlen, kühlen, kühlen Verstand und scharfen Kopf behalten. Oder so ähnlich. Der kühlen Kopf und scharfer Verstand. Andersrum, Kumpel. Was ist es? Oh Gott. Ah, ja. Okay. Das macht mir irgendwie Angst. Schwarzer. Schwarzer. Oder ja, Krokodil, das weiß ich. Es scheint mir eher ein Krokodil zu sein, aber wie auch immer, schon wieder ein Boss-Level. Wow, wir hatten ja erst erst vor den letzten beiden Parts. Wir ja, <lacht> ja. ja, nee, haben von zwei Stunden, glaube ich, drei boss hier. Ja. Uh. Hm. Oh. Oh, Zug rennt. hey, ah. was, was will's sein? Wow, das Teil ist hier voll krass, viel cooler als mein Schlitten. Ich will einen Riesenzug. Weil zu scheitern, unser vorrangigstes Ziel ist die Suche nach den. Aber ich will so einen Riesenzug. Meines viel zu klein und zu uncool. Ich will einen Kugelzug. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Das ist keine Zeit, eure Dringlichkeit. Wir müssen die Juwelen finden. Ach du. Ach du, mit deinen dämlichen Juwelen. Mach mir einen Kugelzug. Jetzt sofort. Das kommt gar nicht in Frage, Mann. Du bist so fies und mies. <lacht> Genug, heute bestimmt ich. Wie Team Rocket, die kriegen nichts auf Reihe. Hey Yoshi, steht da nicht so dumm rum. Hilf mir, gefälligst. Hier lasst du nicht zu, dass Karmec sich so mit mir umspringt, oder? Für wen seid ihr für mich oder Hm. Das ist echt eine gute Frage. Wen nee. also nicht. Ich würde mal sagen, erstmal erstmal von Bowser er True, weil er ist eigentlich eigentlich der Chef hier. sagen wir dich? den koko -Zug für smash ja wie das aussehen wird ey, wenn er mit so einem zug hier kämpft. Na wohl, wenn alle darauf bestehen mache ich halt dieses dumme ding <lacht> aber ich war noch nicht das wird ihr freuen. posen ja ja ja ja ja ja ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ist so ein Transformer wieder. Hm, ja. ja. Autobots, transformiert euch. Oh. Ja, dann Zug mit einem Bude verschmolzen. Oh nein. Oh nein. Schlimm, Saturn Ja. Kropolog. Erinnert mich irgendwie an einen einen Cut aus Mario Kart Double Dash. No, da hieß sie Coco Lock. wir mal, hier Rennen? Ja. Komm, die schnappen wir uns. In den dunklen, düsteren Tunnel rein. Ja. Sieht mir aber gar nicht so so dunkel und düster aus, wenn ich mal so sagen darf. Au! Aua! Das wir machen? So, ich, ich weiß was er ist. da ist. Zack. Sinn, Nase. Ja. Oh Gott. Äh. Macht unseren zu kaputt. Wie kann das wagen? Ah. Da Kopf kratzt. Hallo? Die müssen mich am Kopf kratzen. Wir mit Ich ziehe schwer mit den Eiern als mein eigener Schatten. Moment mal. Ja. Da muss er ausrechnen. Das ist relativ leicht. Ja, ich <lacht> alle irgendwie sehr einfach. Oh, du. oh Gott, Bleistifte. <lacht> Stärke 5 Bleistifte, nein. Ah, nein! Ah. Nein! Die sind sehr scharf angespitzt, pass auf. Oh Gott. Oh Gott, er hat sich gebissen! Wie kann das wagen? Jetzt bin ich wieder da. Er hat dich zu Tode gebissen, ey! Scharfe Blei, scharfe Bleistifte! Nein! Ich habe ihn dreimal getroffen und das down. Mann, war das ein leichter Boss! Nintendo, eure Bosse sind zu leicht! Ja. Muss etwas halt Herausforderung sein, Mann. Ja, ein bisschen. Hm? Ich Ach, sterbe. Blah. Blah. Boah, pink! Joe, Männer unter, unter den Juwelen. Ja. ja. wir alle wissen, pink ist die männlichste Farbe der Welt. Und Blau ist die beste Farbe der Welt. Aber Pink ist die männlichste Farbe der Welt. Pink ist! Oh, Schänden! Oh. verkrüppeln. Gerne fressen. Oh. So ein so ein Fame-Futzi, ey, ne? das ist schlimm mit denen, ne? Oh. So, ihr mich schon wieder weit. Nur noch eins. Und jetzt die sollen sogar am lachen ah, sie haben schon so viele gefunden höchste zeit den doofen josch die juwel zu stehlen beruhigt euch bitte eure ungeduldigkeit ich habe eine bessere idee wir verstecken uns in der nähe des letzten juwels dann ja was dann genau genau <lacht> ja, genau was dann Nee. Nee. Dead, Not a big surprise! Ich muss meine nächste Mal aufschließen. Wir haben. Minuten. Ist schon eine Weile her. Hm? Schön euch zu sehen, ihr Kärnchen. Dieser seht die schon einige Tonleben gefunden. Ich glaube, gleich ein Stückchen weiter ist noch ein. Passt auf euch auf, Kärnchen. Nehme ich jetzt. nicht Kerlchen, Alter. Alter, geh weg. Nehme ich nicht, Alter, Bruder. Ich bin nicht dein Bruder, Alter. Außenarbeit. Oh, halt hm. cool. hm. Muss man jetzt bezahlen? Cool. Muss man eben sehen. Ja. Muss man. Ui, ui, ui. ui. Ja. war noch was. Da ist noch, nehmen wir, nehmen wir noch ein bisschen mit aufs Naheau. So viele da ja gar nicht mehr. Natürlich ist das Grüne das Letzte. Warum ist es, warum muss es grün sein? Warum ist es nicht blau? blau nicht der erste keine bestimmt blau war das erste Juwel da sieht man die Rangfolge der Farben Hierarchie du bist nicht höher als ich ich mache dich immer nicht so wichtig ist das klar aber in der nächsten Folge erstmal in den Weltraum ja es in den Weltraum in der Welt Außenorbit dann zum Abflug im nächsten Mal bis dann und ciao